Herzlich willkommen bei Lollomoden in der Hafenmarktpassage. Bitte kommen Sie herein. Mein Name ist Thomas Helmich, ich bin der Inhaber der Firma Lollomoden. Wir existieren seit 62 Jahren am Standort hier in der Hafenmarktpassage in Heilbronn. Die Firma wurde 1955 von meiner Patentante Frau Korn gegründet. Ich bin schon als kleines Kind, mit sechs Jahren hier, ähm, als zu Besuch gewesen, habe Stecknadeln ähm, aus dem Teppichboden rausgezogen, damit sich die Pudel nicht verletzen und ähm, ja, vor, vor zwei Jahren habe ich die Firma übernommen, einfach weil ich den Stand, den, Standort, den Einzelhandelsstandort Heilbronn weiter stärken wollte. Ja, wir sind ein Damenmode-Fachgeschäft mit über 150 Quadratmetern, Rock. Hose, Kleid führen wir, Mantel führen wir alles. Wir haben Größe 36 bis Größe 48. Wir haben über 40 namhafte Hersteller. Ein schöner Designerbläser von Katharina von Braun. Oh, ein ganz sportliches Outfit. Shirt von Nice Connection. Sommerdaunenjacke von Milestone. Hier ist eins unserer neuen Sommerkleider von Nice Connection mit passender Tasche. Wir haben also für jedes Alter und für jede Größe und vor allen Dingen auch für jeden Anlass die passende Kleidung. Wir setzen auf Qualität, weil die halt einfach länger hebt. Der alte Slogan von vor über 50 Jahren war schon ähm, Qualität kaufen, Geld sparen. Ja, wir haben viele Stammkunden, die von weiters weg auch kommen und die gerne unseren Service nutzen, dass wir eigene Kundenparkplätze hinter dem Geschäft haben, die wir dann bei Bedarf auch reservieren.